Ich spiele zwei Lieder, die ich eh erst unlängst im Tachlis gespielt habe, aber ich habe äh, gerade keine Zeit für neue gehabt und wollte sie gern für die auch noch spielen, die sie noch nicht gehört haben. Das Lied heißt Kleiner Schatz und das habe ich für unseren Sohn geschrieben und bei seiner Heidentaufe gespielt. <lacht> Du warst mal so klein, so klein wie ein Apfelkärtchen fein Als ich dich das erste Mal gesehen hab In Schwarz-Weiß mhm. Freude und Angst waren groß, so groß, ach wie machen wir unser Leben schien auf einmal ziemlich durchernaut. Auf einmal warst du da, nichts ist mehr wie es vorher war. Jetzt ist es lauter und munterer, teurer und mitunter wird es jeden Tag ein bisschen bunter, bunter. Denn du bist mein kleiner Schatz, du bist so wertvoll und schön. Ich mach für dich Platz in meinem Herzen, wo es der wo Freude umspringt, das größte Wunder bist du. Natürlich finden alle Eltern, dass ihr eigenes Kind am schönsten ist. Doch Baby, ehrlich, du wie du biedu, ich muss schon sagen, dass du was ganz Besonderes bist. Deine strahlenden Augen, die sind perfekt und dein Doppelkind am richtigen Fleck. Dein süßer, flatter Mund, ja, lacht oder schreit, ich kann dich ansehen die ganze Zeit. Wie du wächst und gedeihst, jeden Tag ein bisschen mehr, ja, und weißt, du wenn ich morgen. Wenn du wegen mir Krach machst, bin ich glücklich, dich zu sehen. und Du bist schön. Denn du bist mein kleiner Schatz, du bist so wertvoll und so süß. Ich mache für dich Platz in meinem Herzen, wo es bringt vor Freude und Sinn, das größte Wunder. Und ein Versprechen möchte ich aussprechen. Werde versuchen, es niemals zu brechen. Ich werde mein Leben lang als Mama für dich da sein, wenn ich kann. Das wird bestimmt und fast spannend schön und schwierig dann und wann. Ich bin für dich da, wenn du zu laufen beginnst, wenn du zu sprechen anfängst, bei Tempo kleine Schnecke gewinnst. Ich bin für dich da, wenn du im Kindergarten bist, wenn du mal krank bist oder zwölf kleiner Marienknügel isst und dann mit Bauch auf dem Sofa Disney Filme anschaust, da mit unserem Staubsauger ein cooles Paket ja, einzubaut. Ich bin für dich da, wenn du da wenn du in die Schule gehst, wenn dort mal alles blöd ist Und du deine Mitschüler nicht verstehst Ich bin für dich da, wenn du dich fürchtest In der Nacht oder nicht schlafen magst du auch Ich bin für dich da Ich werde mein allerbestes geben und dich immer begleiten Wenn wir streiten oder lachen Was es trinkst oder im Liebeskummer versinkst, wenn du alleine verreist oder dein Studium schmeißt, wenn du Zuckerbäcker wirst, ganz tätowiert oder gepierst, ich bin immer für dich da. Lieber Arthur, das ist klar, denn ich bin bis ans Leben. Du bist mein kleiner Schatz, du bist so wertvoll und so schön, ich mach für dich Platz, in meinem Herzen muss oh, Sing vor Freude und spring, das größte Wunder bist du. Mhm. Schön. Jetzt mache ich eine basisdemokratische Abstimmung, ich habe entweder ein Lied, das habe ich im Haus des Meeres komponiert, das heißt große Fische, kleine Fische, da geht es um einen Fisch, der abhaut von seiner Familie, weil das Naschverbot in dem Riff, wo er wohnt, so eng ist, und das andere Lied ist ein sehr schönes Schlaflied, über Kontinente, Vielleicht Fische, Fische, Fische, Fische, Fisch. Ich bin kurz geschlafen oben. Vielleicht gehen Große Fische, kleine Fische und dazwischen Ozeanfrische Fische schwimmen. Seine Familie doof, ja, das kommt vor in den besten Fischfamilien. Er wollte einfach nur mal kurz weg, wollte hinaus zu den Zeugetieren und Reptilien. Er dachte sich, vielleicht sind dort die Eltern nicht so streng, wie tief im Meer in seinem Riff, da ist das Naschverbot so eng. Gibt es große Fische, kleine Fische, unterzwischen Ozeanfrische, Fische schwimmen, tiefe Meer, umherum, herum, herum, her. blub, blub, blub. blub. Er legte los Richtung Adria, denn es gibt Gerüchte, ganz frische, Dort an der Küste liegt Italien, dort gibt's Gelati und auch für Fische. Doch unterwegs, ja unabsichtlich, schwimmt er hinein in den Tiefseekindergarten. Zu Oktopus, sind Pferdchen, Blauwal und Meerestier aller Formen, aller Arten. Die Tiefseepädagogin, das war Anja der perandia und sie sammelt ihn ein und sie sagt nein, nein, nein, du bleibst mal schön hier. Bei den großen Fischen, kleinen Fischen, unterzwischen Ozeanfischen, Fischen schwimmen, tiefe